Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Im letzten Part haben wir den sechsten Dungeon begonnen. Und sind auch schon ordentlich vorangeschritten in diesem. Und ich habe jetzt nochmal neue Potions geholt. Ähm, es gibt in der Nähe von hier, ähm, wenn man eine Wand aufsprengt, äh, ein, einen weiteren Shop, wo man ähm, die diese diese, ähm, diese eine blaue, dieses blaue Blatt zeigen muss, dieses Pergament zeigen muss, was auch immer es, es genau ist. Ähm, und da kriegt man dann wieder... Ähm, ganz ganz günstig äh, die Tränke die man natürlich auch kaufen sollte weil sie echt günstig sind ich glaube 68 ähm, für zwei Tränke das ist ganz nice eigentlich ich habe den jetzt noch nicht benutzt weil ich habe jetzt ein paar Herzen gefunden auf dem Weg hierhin und dachte mir so ja ich benutze den Trank sobald ich ihn brauche oh mein Gott, Hilfe ähm, wo habe ich mich durch die Wand gebombt das war war das hier oder ein Raum weiter das war glaube ich ein Raum weiter Ach, dummes Vieh. Die Gegner sind echt zum Kotzen. Ja, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Angriffsteil. N nicht mal mehr ein Schwert zum Angreifen. Ein Angriffsteil, ja, total. Gutes Deutsch, Rocky. Hm. So, komm, denn das. Komm her. Pff, dummes Vieh. Wollt mir mein Schwert... Angriff nehmen. Das große Schwert habe ich aber zum Glück noch. Ach so, stimmt. Es war einfach nur das Ding verschieben. So, hier habe ich mich durch die Wand gebombt. Hier sehen wir, uns, sehen wir es noch. So, ähm. Da wir aber, glaube ich, auf dem Weg zum Boss waren, würde ich gerne noch den Weg hier oben absuchen. Denn da war ich noch nicht und ich würde schon gerne gucken, was da oben war. So, hier oben und rechts, da war ich noch nicht. Und ich werde jetzt auch gleich die Medizin benutzen. Das war knapp. Beinahe hätte ich kein, kein Schild mehr gehabt. Kein kein großes Schild mehr gehabt. Oh, hier ist sogar die Map. Ja, wir waren ganz nah beim Boss. Ich glaube, wir werden jetzt zum Boss gekommen, beinahe. Sollen wir sehen, jetzt wo wir die potion benutzen, wird die blau und kann dann noch einmal genutzt werden. So, die packe ich aber jetzt mal weg zur Sicherheit, damit mir nichts mehr passiert. So, ich gehe erstmal oben lang und gucke, was es oben gibt. Hier gibt es gar nichts anscheinend. Oh mein Gott. Ach, jetzt ist mein Schwertschlag weg. Schade. Komm schon. Geht's wieder weiter? Ich will aber erstmal gucken, gibt es vielleicht hier irgendwo ähm, geht's hier weiter? Nee. Und vielleicht hier. Ja, hier geht sogar weiter. Ähm, ich gucke aber erstmal, was hier ist. Hier ist das Item. Irgendein Stab? Okay, was auch immer der macht. Ähm. Was macht der denn? Oh, der schießt auch solche Strahlen wie die wie die Magier hier. Gut zu wissen. Da ja, gehe ich jetzt hier lang. Boah, cool. So. So, das macht sogar recht ordentlich Schaden. Das heißt, nicht so viel wird das Schwert, aber ist auch okay. So, ist hier denn noch irgendwie was? Nee. So, hier unten müsste ich ja zum Raum gelangen, wo ich auch schon vorher war. Ja, toll. ist. muss ich erstmal hier hell machen. Okay, rechts von mir war ja der Raum, wo ich eben war. Da werde ich da jetzt auch gar nicht mehr hingehen. So, Herz bekommen. So ich mit euch allen. Da, da, da. Und noch mal ein Herz bekommen. So, was ist hier? Ich glaube, wir haben uns auch über, auch hast du alles schon äh, untersucht. Oh je, das ist wieder ein Horrorraum. Ich, ja, ich glaube hinter der Tür ist der Boss. Ähm mal bomben vielleicht ist das sinnvoller entschuldigung cut leute so weiter geht's geht alle weg oh mein Gott Hilfe ist noch einer lebt das war's kann ich mich durch die Wand eventuell hauen nee Wobei hier, ah okay. oh, hier ist der alte, noch ein alter Mann. Der secrets, fa secrets, where fairies don't live. Der Secrets, where fairies don't live. Wir hatten ja eine, ein See, glaube ich, irgendwo weiter unten in der Welt, so etwa unten links. Da war eine, war waren zwei Teiche, glaube ich, nebeneinander direkt. Und bei einem war eine Fee drin, bei einem keine. Aber ich bin absolut unsicher, ob das damit gemeint ist. Könnte auch was anderes gemeint sein. Aber ich hätte sonst keine Idee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, so. Dann muss ich wohl jetzt den anderen Weg gehen. Dann war ich sogar richtig auf mit dem Pfad, den ich beim letzten Mal eingeschlagen habe. Man muss nur hier auch lang gehen, um die Items zu kriegen. Das ist das blöde. So, schnell hier rüber. Oh, hat er mich noch getroffen? Scheiße. Perfekt. Das ist super. Bomben noch mal bekommen. Also an Bomben mangelt es inzwischen gar nicht mehr. Ja, toll. Man kann wirklich die Scheißdinger nicht bewegen. Okay, dann nehme ich halt eben meine Bomben jetzt. Komm, geh weg. Hm. So, Zeit angehalten, das ist das Beste. Ist ganz hilfreich. Warum gibt es das Item eigentlich nur in dem Spiel, glaube ich? Ich wüsste jetzt kein Spiel, in dem es das gibt. Könnte aber vielleicht da liegen, dass ich nur nicht alle Zelda-Spiele gespielt habe. Und durchgespielt erst gar nicht. Da habe ich erst sehr wenige. Leider, erst durchgespielt. So. Ja, okay, ich, ich gehe einfach weiter. Äh, hier war ich schon. Oh mein Gott, geht doch mal ein bisschen weg hier. Au! Ich wusste nicht, dass der da rein kann. Ich habe mich noch gar nicht rausbewegt aus dem Ding. Habe ich die schon besiegt? Ich, ich, ich mache nochmal. Zumindest so, jetzt gibt er ein Herz. Ne, die Bombe habe ich da schon ausprobiert, das weiß ich noch. So, hier habe ich aufgehört, das weiß ich. So, ich bin da glaube ich jetzt genau zwischen den Stacheln, oder? Okay, das war knapp. gerade schon wieder meinen Schwertschlag verloren mein Schwertwurf verloren so hier unten war ich ja bin ich ja gestorben würde ich mal gucken ob es hier was gibt wir waren auf jeden Fall Magier das weiß ich oh was die können auch meine Leiter rauf das wusste ich nicht richtig streist scheite ich doch jetzt gehe endlich weg. Und die geben Bomben. So, ich probiere es mal aus. Äh, das sollte auch die Bomben ausrüsten Da ist nichts. Und da ist auch nichts. Okay. Das war also nur ein Raum für Bomben oder was? Na naja, okay. So, Boss, das ist Goma. Und der mag ja. Nichts in seinem Auge. LOL. Mit einem Schlag ist der Zaun. Wow, Goma, du bist ein echt krasser Boss. Du bist ein richtig krasser Boss, Goma. Du kriegst von mir wirklich ein Erfolg. Abzeichen oder sowas. Oh yeah. Ich guck gerade mal, wie lang der Part ist. Der könnte schon... Der ist gar nicht so lang, der ist. Das ist eigentlich recht kurz bisher. So. Für den nächsten Dungeon brauchen wir jetzt auf jeden Fall wieder Geld. Das ist ein Problem. Ich glaube, wir brauchen nämlich wieder mehr Geld, als äh, wir bisher haben. Sorry, dass ich. Oh, sorry. Ich bin gerade auf, auf den, auf den äh, Speed-Button gekommen. So, also hier kann man sich ähm, das Beste, den besseren Kram kaufen. Äh, wie heißt das hier? Die Medizin kaufen. Für wenig Geld. Und jetzt brauche ich noch... Äh, wie heißt das? Hm, hm, äh, die Flöte nämlich. Ich glaube, es ist eine Flöte. Ich muss nämlich jetzt, äh, glaube ich, das Fleisch kaufen, was wir gesehen haben. Äh, ah. Ja, ganz toll rausgekommen. Ich glaube, hier ist das ganz gut, die Position konnte ich nichts machen richtig toll der gegner spawn scheiße so jetzt hat geklappt Ahnung, was da los war war wohl eine scheiß position einfach so hier ist glaube ich sogar noch mal so ein shop mm -hmm. Duh -duh -duh -duh -duh -duh ich muss auch Geld wieder besorgen für den nächsten Part. Das ist ein bisschen blöd. Ah oh, nee, hier war das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Geld habe für das Fleisch. Das war glaube ich, war das 80 oder so? Hier habe ich einen blauen Ring gekauft. Oh, es ist 60. Aber man kann sogar Schlüssel kaufen. Den Blauen Ring habe ich ja schon. Keine Ahnung, warum der nochmal zum Verkauf steht. Hm. Ich habe auf jeden Fall gerade genug Geld. Und jetzt kann ich, glaube ich, sogar schon zum Dungeon gehen. Weil ich glaube, ich brauche das dafür sogar. Ähm, aber ich werde äh, jetzt erstmal Geld farmen, Leute. Denn wir brauchen Geld gleich wieder, weil es, glaube ich, im nächsten Dungeon ähm, das nächste Bomb-Upgrade gibt. Also bis gleich, Leute. Und da sind wir wieder, Leute. Ich habe jetzt Geld gefarmt. Und jetzt können wir auf zum nächsten Dungeon... Und ich weiß gar nicht wo der ist. Also ich gehe jetzt mal von aus, dass es die Feenquelle ist. Oh. Ich bin zumindest bei der anderen Feenquelle. Okay. Dann ist die nächste eigentlich direkt hier links. Also zumindest hat die keine Fee. Fee. Keine Quelle oder wie auch immer. So, spiel ich mal die Flöte. Ja. Es ist tatsächlich so und hier ist ja hier, hier leben keine Feen hier leben keine Feen an dieser an dieser Quelle Nee ich habe gerade eine, eine Fee von dem Feind bekommen. Ich wollte mich doch verarschen Richtiges verarsche dieses Spiel sagt so nö es gibt nichts und dann gibt es dann doch was also nee, man kann mich doch auch echt verarschen Man kann einem auch echt verarschen naja Egal sind wir auf jeden Fall schon mal im siebten Dungeon Oh, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, im zweiten Dungeon das letzte Mal. und auch das erste Mal, damals. Wow, was habe ich denn jetzt für ein Glück? So viele Feen auf einmal. Hm. Keine Ahnung. Und ich brauche Licht. So. Hm. So, komm her. Was ist das eigentlich? Hier kommt man doch sicherlich irgendwo rein. Wofür ist das? Das ist sicherlich nicht umsonst. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Nee, ist anscheinend umsonst. Keine Ahnung was das einem bringt, aber okay. Oh, die haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Können die durch Wände werfen? Ich weiß es gar nicht. Ja, können sie. Habe ich gerade schon gemerkt. Egal, die sind sowieso mit einem Schlag... mit zwei Schlägen down. Der war wohl schon vorgeschädigt. Oh, wieder der, alte, wieder der alte Mann. There's a secret in the tip of the nose. Ja, was meinst du? Der erste Tipp in der. Äh, mal, warte was? Der ist es wird an der Tipp auf dem Know. dann wird doch die Nasenspitze gemeint, oder? Hm. Keine Ahnung, wo jetzt eine Nase sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße, was macht denn der Boss aus dem. Ich glaube letzten Dungeon hier. Egal, der war nicht so stark. Einfach die Flöte benutzen und dann kann man den mit zwei Schlägen killen. Oh, der bewegt ja auch schnell. Das ist das Problem. So, gekillt. Oh, die machen gar keinen Schaden, die Dinger hier mit der Rüstung zumindest. Boah, Skelette bringen das Spiel zum Längen. Und erst ein Skelett hat sogar einen Schlüssel. Ja, das sind wir glaube ich das letzte Mal im ersten Dungeon begegnet, oder? Geht's hier weiter? Nee. Nope. Okay, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Na, ist auch nicht so schlimm, wenn man in eine Sackgasse läuft. Ist auch nicht so schlimm. Ich bin mal ganz kurz und schauen, wie lange ich aufnehme. Ach ne, die Aufnahmezeit ist ein bisschen verfälscht, weil ich ja äh, das Geld gesammelt habe. Äh, das darf ich ja nicht vergessen. So. Nicht ins Feuer rennen, das habe ich ja inzwischen gelernt, dass ich das lassen soll. Links war ich noch nicht, da komme ich auch in denselben Raum. Okay, hier sind die Gegner hier. Komm schon. Komm schon, ich möchte euch gerne aus der Ferne killen, um keinen Schaden zu riskieren. Und das. Fünfer. So, mit, mit euch. Hier geht's nicht weiter. Ja, nee, da muss ich mich ja irgendwo durch die Wand bomben. Geht's links weiter? Ja, oben. Ebenfalls. Keine Ahnung, gehe ich oben lang. Okay, hier sind ganz viele von denen wieder. Ja, die dann sind riesig, muss man sagen. Die sind echt gewaltig. So, ich gehe einfach mal rechts lang, weil der Weg verschlossen war. Und hier ist es dunkel. Aber wie das Skelette? Das ist gar nicht so schwer. So, ich kann die alle schon hier aus der Ferne abschießen. Die kommen nicht zu mir rüber. Tja. Oh, der eine hat einen Kompass. So. Ja, nee. Rechts von mir ist, glaube ich... Ja, da ist der Geheimgang mit dem Mann. So, ähm. Hm. Ja. Gehe ich jetzt links oder oben weiter? Ich gehe jetzt einfach... Gehe ich links weiter? Ja, kommen ich Oh, hier sind Dodongos. Aus oh, zum Glück habe ich nicht so viele Bomben verbraucht. Ja, Sollte es aber auch jetzt nicht verbrauchen. So, der ist tot. Du Arsch. Nimm das. So, zweiter Dodongo ist tot. Und der letzte auch. So. Oh, du darfst mal keine Bomben. So, nach unten geht's noch. Und erst mal den Weg nach unten. Hier habe ich mich ja auch reingebombt. Hm. Bomben. Ja, hätte man Bomben für den Donke noch zur Not bekommen. Oh, was sind das? Oh, die Schlangen, die habe ich doch ewig nicht mehr gesehen. Die gab's auch nur am Anfang mal. Aber hier gibt's auch nur anscheinend. Ja. Hier gibt es anscheinend nichts, hier gibt es nur ein paar Items, äh, nur ein Schlüssel. Okay. So, was ist hier? Noch ein alter Mann. I bet you would like to have more Bombs. Das ist das letzte Bomben-Upgrade. Geil, 16 Bomben. Okay, gut, dass ich das Geld gesammelt habe. Ich habe es nämlich gebraucht für den Part sogar noch. Das ist gut so. Ähm, wo war ich jetzt noch nicht? Oben war ich noch nicht. Das heißt, es geht nur noch hier oben noch weiter. Gut, so. Ist schön, wenn man wenige Wege hat. Kann man sich nicht so leicht verlaufen. Es ist alles recht klar. So, weg mit dem. Ähm, ja. Bumerang? Ich habe auch einen Bumerang, mein Freund. Aha. So, wieder volle Leben, das ist super. Und der, der Boss... Der hat mir doch schon mal eben den Boss. <lacht> Wie oft ist der Boss bitte noch in dem, in dem, in dem äh, Spiel. Da, da. Oh, jetzt sind es... Warum sind es denn jetzt mehr Raum? Mutieren den. So. Irgendwie traue ich aber nicht. Ich, ich, ich bombe jetzt alle Wege ab. <lacht> da geht es sogar tatsächlich weiter. Dann kann ich gefühlt überall durchbomben, das ist krank. Was? Der, der Boss ist hier in der Nähe? Kann ich mich in irgendeine Richtung bomben? Das ist so die Frage. Hier gibt's gar nichts. Er muss entweder da oder da sein. Und sonst könnte natürlich noch was sein. Ne. Okay, dann ist hier nichts. Schön, dass man auch mal sowas findet. Warum nicht? Hm. Oh. Äh, ich hätte gerne auch mal meine Bumerang. So, jetzt habe ich es ganz, ganz leicht. Zum Glück. So, wäre ganz nice, wenn ich noch mal ein halbes Herz wieder kriegen würde. Würde mir sehr, sehr helfen. Ja, danke schön. Läuft doch. Läuft doch ganz gut aktuell. Grumble, grumble. Ich komme nicht an ihm vorbei. Das ist nur eine schwere Wand und ich glaube dafür brauche ich nämlich das Fleisch. Das gebe ich ihm nämlich. Und er lässt mich vorbei. Dafür braucht man das Geld für, den, äh, für das Stück Fleisch. Und das Fleisch kriegt man auch glaube ich nur in dem einen Shop, da, der da so versteckt ist. Und hier ist ähm, die Karte. Geht richtig gut voran. bin richtig zufrieden, wie es vorangeht. So. Ja, ist egal, dass er mich trifft. Ist eh egal, weil es keinen Schaden macht. So, mehr. Wobei. Es sieht aus wie so. Hey, ich schaue mir gerade erstmal die Karte an und sehe gerade, ey, das sieht aus wie ähm, ein. Ja, von der irgendeiner Exe wieder. Von irgendeiner Exe wieder. Aber okay, ich versuche jetzt einfach mal, ob es noch nach oben weitergeht. Na links kann es nicht weitergehen, weil da die Karte begrenzt und es geht hier nach oben weiter. Was ist hier? Oh, Geld. Dann kann ich auch bestimmt nach hier weiter, oder? Ja. Aber die Frage ist, gehe ich da durch? Ach, komm und lass mich raten, im Auge ist wieder was. Würde mich nicht wundern, wenn es auch diesmal der Fall wäre. Au, nice, eine Fee. Komm schon. Danke. Ähm, unten. Wieso wird mir angezeigt, dass unter mir kein Weg nach unten ist? Das ist schlichtweg falsch. Die Karte ist anscheinend nicht komplett richtig in dem Spiel. Und wohl anscheinend kleine Fehler gemacht bei der Karte. So, ich versuche jetzt erstmal schon die Gegner zu besiegen. Und jetzt kann ich die Fee nutzen. Also auf einmal gibt es richtig viel Kram zum, den ich so kriege. So, unter mir ist dann sicherlich noch ein. Ah, ne. Rechts von mir ist, ist, das, ist das Auge. Da, da, da, da, da, mm, mm, mm, mm. Ja gut, komme ich dann komme ich hier weiter. Okay, das Auge hat wieder was. Als ob hier sogar das... Das ist doch die Treppe fürs Item immer gewesen. Als ob das jetzt wirklich so ist. Und ich kriege echt viele Bomben hier gerade. Nein, die Bomben sind vor mir verschwunden. Okay, es könnte sein, dass ich gerade den Boss freigelegt habe. Ich will es nicht ausprobieren. Und bei mir geht es auch nicht weiter wo bringt mich das hin und das item schon wieder eine kerze oder was heißt wieder eine kerze das ist eine rote kerze und was bringt mir die kann ich jetzt mehr feuer schießen oder macht die mehr schaden oh ja ich kann mehr feuer schießen ich weiß zwar nicht ob es äh, begrenzt ist oder ob es nur zwei sind Ja, ne, sind zwei. Aber zwei ist auch ganz leicht. Oder kann ich vielleicht sogar... Oh, man muss nicht mal mehr den Raum neu laden. Okay, das wird gar nicht auf der Karte angezeigt. Hm. Hm, hm, hm, hm, hm. Dann gehe ich aber jetzt erstmal wieder nach oben, weil oben war ich noch nicht fertig. Da war ja noch ein Weg nach rechts. Dann würde ich gerne ablaufen noch. Ich glaube, dann kann ich auch gleich einen Part beenden. Dann werden wir gleich im nächsten Part... Ähm, auch den Boss, denke ich, besiegen. Ach du Scheiße, es leckt hier extrem. Aber schön, dass die Flammen hier gar keinen Schaden machen, dass sie so mich nur wegstoßen. Das hilft schon ordentlich weiter. So. Ähm, warum geht's denn? Geht's hier nicht weiter? Nach unten ging es ja nicht, ging es ja aber da konnte ich keine bomben setzen okay Dann war das hier wohl eine sackgasse warum ähm, auch immer jetzt der geheime raum nicht angezeigt wird aber es werden zumindest die türen dahin gezeigt hm. keine ahnung gehen wir einfach weiter ähm, hm, hm. Ja, hier war ich ja, da war das Item. Und dann geht es ja nur noch rechts weiter. Jetzt bin ich über dem äh, Triforce. Hm. Komm her. Perfekt. Ja, komm, ich gerne einfach mal oben lang. Und hier ist... Ah feuer das mir sogar das macht mir sogar auch keinen schaden das finde ich interessant aber es gibt bomben dafür okay ja ich kann mich sicherlich nicht nach unten bomben zum zweifels das wäre schon irgendwie als ob zum dritten mal der boss hier ist der ist vor allem der schwächste mit goma bisher gewesen und das auch bei der ersten begegnung meine ich jetzt ich meine ja, der erste Boss, der war jetzt auch, glaube ich, zum zwei, drei Mal im Spiel. Au. So. Ähm. Vielleicht kann ich mich noch nach rechts bomben. Nee. Ähm, ich gucke mal ganz kurz wieder, wie lang die Aufnahme ist. Ja, ist schon lang. Ich... Mache ich den Boss jetzt noch in dem Part? Nee, ich mache den Boss jetzt noch, glaube ich. Och, du Dongo. Was machst du? Hä, aber. Ja, okay, man kann sich nach rechts bomben. Das zeigt die Karte schon. Oh, eine, K eine Fee sogar. Ihr seid ja richtig gnädig. Es hat sogar geklappt, den so schnell das Ding zu geben. Der läuft einfach durch die Dinger durch. Warum nicht? Dodongo, du bist echt ein krasser Typ. Aber mich, mich kann nichts schaden, außer dass ich in Dodongo reinrenne und Bomben dann kann ich mich sicherlich nach rechts bomben ja ich werde den Boss jetzt auf jeden Fall noch machen ich werde den dann jetzt noch beenden der ist nicht mehr lange oh ich weiß ich habe eine Idee ich weiß ich habe eine Idee was ich hier machen muss doch nicht ähm, ich, ich glaube ich weiß was er was der Mann meinte mit ähm, um, hier on, on the top of the nose, on the tip of the nose stand da, glaube ich. Man muss ich erst muss ich erst die Hände besiegen. Ge geht da, muss ich alle Feinde besiegen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es muss hier was geben. Vielleicht muss ich alle Feinde besiegen. Die Hände irgendwo, nee, die anderen sind tot. Geblieben. Vielleicht geht es ja jetzt tatsächlich. Das war mit Top of the Nose. Gewend, aber ganz ehrlich, wer kommt darauf, dass das eine Nase ist? Wobei, wenn das eine Echse zum Beispiel ist, dann wäre das ja an sich die Nase. Aber wow, also gerade bei solchen alten Spielen, wo die Pixel halt noch sehr, sehr grob sind finde ich das schon grenzwertig solche Rätsel aber an sich auch ganz cool muss ich, muss ich sagen es ist die Räste sind gar nicht mal so unfair wie wie, wie ich es gehört habe also sie gehen teilweise schon aber man muss echt in dem moment an das richtige denken also wenn man sich das anschaut und überlegt dann da macht es schon sinn aber es selbst herauszufinden ist schon hart so äh oh jetzt bin ich im raum wo ich eben nicht reinkam das heißt, es geht rechts von mir weiter. Und da wird es wahrscheinlich der Boss sein. Was für ein Boss gibt es denn hier? Oh lol, nicht sch schon wieder der Boss? Den hatten wir doch schon mal. Der war doch schon im ersten Dungeon, da hatte er jetzt mehr Leben? Nee, der hat nicht mehr Leben. Ja gut. Es gab, da war damals anscheinend nicht genug Platz für mehrere Bosse, denke ich mal. Egal, wir haben das siebte Force teil und... Damit können wir dann im nächsten Part vielleicht sogar schon das 2-Force vervollständigen. Es fehlt nur noch ein einziges 2-Force-Teil. Ähm, Komm, den will ich jetzt noch killen. oh der hat sogar auf mich geschossen. Im nächsten Part können wir also wohl ähm, anscheinend zum letzten Dungeon gehen. Äh, also zumindest zum letzten 2 soweit ich weiß. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Dungeon. Oder zumindest noch einen Bosskampf gegen Ganon. Auf jeden Fall gibt es noch einen weiteren Dungeon, den machen wir im nächsten Part. Und auf jeden Fall, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ich sage bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda fürs NES.